Die Aha-Momente waren vor allen Dingen die vielen kleinen Details, die äh, das Marketing im Internet bietet. Ich sag mal, den Kunden zu gewinnen ähm, über das Internet führt natürlich auch über den Weg äh, des Smartphones und über die Social-Media-Kanäle. Vor allem, dass man Strukturen an die Hand kriegt, wie man die Impulse, die man eben aufnimmt, auch durch zum Teil Gruppenarbeiten, sukzessive sozusagen übertragen kann äh, auf seinen Betrieb. Die Planung ist echt das A und O. Das haben wir ja heute auch nochmal hier im Seminar wirklich nochmal ins kleinste Detail durchbesprochen. Mega familiär, sag ich mal, ne, hier sowieso in den Räumlichkeiten. Klare Linie drin und trotzdem sehr teilnehmerorientiert. Also ich muss sagen, er hat es als Coach ganz gut im Griff und die Stimmung ist immer super.